you mm -hmm. Ich heiße Heinrich Stoßenreuter, bin 48 Jahre alt, bin Unternehmensberater. Ich berate Bus- und Bahnunternehmen, also kenne Mobilität hoch und runter seit vielen, vielen Jahren. Im Sommer letzten Jahres habe ich den Volksentscheid Fahrrad hier in Berlin angestoßen. Wir sind mittlerweile bis zu 100 Ehrenamtliche, die an dem Volksentscheid arbeiten und wir twittern unter dem Namen Ratentscheid. Wir wollen mit einer Volksentscheidung den Berliner Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, über die Zukunft unserer Stadt zu entscheiden, ob wir einen weiter so eine altbackenen Verkehrspolitik haben wollen, die unter anderem auch die A100 ausbauen möchte, oder eine modernen Mobilitätspolitik, die aufs Fahrrad setzt, für Klimaschutz sorgt, für weniger Lärm, für weniger Abgase und ein lebenswertes Berlin. Der Tweet weist genau auf diesen Widerspruch hin. Wenn man die A100 ausbaut, kommt mehr Verkehr und mehr Verkehr ist immer mehr Lärm, mehr Abgase, mehr CO2. Das will keiner mehr in der Stadt. Obendrein ist die 100, ein kleines Überbleibsel einer vollkommen altbackenen Verkehrspolitik aus den 50er Jahren, wo Berlin nicht nur einen Ring außenrum haben sollte, sondern zwei Nord-Süd-Autobahnen in der Mitte der Stadt und zwei Ost-West-Autobahnen, die einmal von, von Ost nach West entsprechend gehen. Die 100 Kosten sind veranschlagt von 800 Millionen Euro bis eine Milliarde Euro. Da fallen alleine für die Stadt Berlin 10 bis 15 Prozent Planungskosten ab. Das sind 80 bis 150 Millionen Euro. Und man kann entweder einen halben Ratentscheid, einen halben Volksentscheid haben oder in die drei, vier Kilometer Autobahn Deutschlands teuerste Autobahn. Twitter ist ein hervorragendes Medium, um komplizierte Botschaften auf 140 Zeichen zu bringen. Also es schärft sehr stark das Vermögen komplizierte Sachen einfach auszudrücken. Also wir Radfahrer fühlen uns leider nicht sicher. Der Radverkehr wächst ganz massiv. Wir brauchen mehr Platz, mehr Fläche. Ich habe das mit einem Flächengerechtigkeitsreport mal nachgemessen. 3% für Radfahrer, 20 mal mehr für Autofahrer. Und das ist halt keine gerechte Verteilung von Verkehrsraum. Wir wollen uns nicht weiter diskriminieren lassen im Verkehr von einer autogerechten Politik, die für uns Fahrradfahrer wenig bis gar nichts über hat. Da reicht es uns einfach. Wir wollen einfach nur sicher von A nach B mit dem Fahrrad kommen, mit dem coolsten Verkehrsmittel in der Stadt. mm